links sagen, ja. Das ist der Eingang, ja? Von Linksar. sagen. Uh, ja, lassen? Oh ja. I kiss me everybody. Uh, so before in front of the temple, so this uh, outside you can find outside also five gates in Hindus. Not that close like this. <laughs> Ja, es gespaltene Tor ist ein typischer hinduistisches Tor. Ja, heißt das ja. Also es ist ja nicht zu und dann ist es so gespalten. Heißt es ja, also links heißt gut und rechts, äh, links heißt schlecht und rechts heißt gut. Ja. Also in dem Leben gibt es immer diese Charakter. Ja. Sogar bei bei zum Beispiel. Da wird es immer so äh, gezeigt, ja, also mit dem Recht und, äh, Recht und links, ja. Das heißt, auf der linken Seite sind ja die Figuren von den bösen Geistern, auf der rechten Seite sind die Figuren von den guten Geistern, ja. Dann gibt es immer in diesem Leben, ja. Ja, und die zwei Figuren... Sind ja die Schützer. ja also der, so von den beiden werden, wird der Tempel geschützt, ja? heißt Dwarapala, ja? also der Schütze, ja der Sch als Schild sage ich mal. Ne? So uh, if you find also the might get the connection there, similar the mountain, because the, before the Hindu form offering anyway and start the offering back like to the mountain. Ja, das heißt, wenn, wenn, ein, wenn es zu wäre zeigt dann, das heißt, es das, das Symbol von dem äh, von dem Berg, ja. Also Berg ist Sitz der Gottheiten auch, ja. Also das Symbol zeigt schon zu dem Berg, ja. Also das heißt, deswegen sind die Berge bei uns, der ja, sind immer heilige Städte da. Auf Bali zum Beispiel oder bei den Hindus, ja. Also sind immer Berge schon heilige Stelle, ja? Und, ja? Und dann sind immer so Tempel da, ja ich das wieder abnehmen? Ja, brauchst du? Brauchst du nee, ich brauch nicht, aber du hast... Ja, ich kein Problem, ja. Probiert, oder kann ja ich auch noch. <lacht> <lacht> Ja, genau. Das heißt ja, wenn, wenn das zu ist, ja, dann ist ja der Gott da. Das zeigt auch schon, dass er so große Macht hat. Oh, ja. Ja, also Das heißt, die Muslime zum Beispiel, wenn die beten, die beten immer Richtung Mekka. Ja. Und das ist ja bei uns, ja die Hindus, die beten Richtung Berg, ja, weil da die Gottheiten sind. Ja. So, gehen wir weiter. das ist das richtige Das ja, ja, ja, das spannend. <lacht> Ivan, was machst du Dann Machst du ein Video? Ja. Und du hast sogar so ein, ja. äh, wie heißt das, Gimpel? Gimbal, genau. Wir können ja. hier reden. Wie, wie, wie, wie, so, Ach, so, ja. Verbindung über Bluetooth? Ja, über Bluetooth, ja. Ja, ja genau. So, hier, you can see, there are three steps, similar to hm. the Muslim animation in Lombol. We call it Wagtutlou. And this is the five steps of the Muslim Orthodox. We come to Orthodox religion, have the real Muslims before. We call it Animism religion. Ja, er meint jetzt hier, die drei, die drei Treppen hier haben auch schon Symbole. Das zeigt dann die Symbole von dem sogenannten Tulu religion ja. Das sind die sind auch Muslime, ja? Aber die beten dreimal am Tag genau wie die Hindus. Das ist ein großer Einfluss, ja? Und dann hier sieht man hier die fünf Treppen, die zeigen schon die fünfmal Gebetzeiten in dem jetzigen Muslim, ja? Also damals kamen die ersten Muslime aus dem Norden, ja? Da gibt's da auch schon das der erste äh, die erste Moschee da aus dem 14. Jahrhundert, ja? Und sind die ersten Muslime von dort hier nach Süden gekommen, ja? Die so die dann dreimal beten müssen ja und dann bis jetzt sind auch schon welche da hier in der ecke dass die muslim auch nur dreimal am tag beten ja genau mimosa R Rühr mich nicht an. You yeah. Yeah. Ja, genau Sie ziehen sich mhm. zu ja yeah? das es ist auch schon bei uns Medikament, ne? Für uns die Männer, ja?